Massive Open Online Courses, also MOOCs, sind auch eine Form, wie man digitale Inhalte zur Verfügung stellen muss, die müssen aber noch lange nicht open im Sinne von Open Educational Resources sein. Da muss nicht, also das Open in MOOCs ist nicht dasselbe open wie das in Open Educational Resources.